Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Sonderfolge Retro quält sich. Jetzt wird's hart. Die letzte Sonderfolge, wo ich ja schwere Spiele und nicht schlechte Spiele angespielt habe, ist aber ja euch relativ gut angekommen und es kamen auch so ein paar Wünsche. Und da möchte ich zwei dieses Mal abarbeiten. Wie immer, die grundsätzlichen Regeln ungefähr. Ich spiele diese ungefähr 10 Minuten an. Mal schauen, wie weit ich jeweils komme. Der erste Wunsch kommt auf jeden Fall von den Christian an dieser Stelle. Viele Grüße an dich und vielen Dank für den Wunsch. Und er hat sich äh, Super Contra, beziehungsweise also Super C, Contra 2 für das NES gewünscht. Ähm, die Contra-Serie ist ja bei uns eher als Probotector bekannt. Und ähm, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich weiß, dass es eine relativ schwere Spielreihe ist. Ich habe ja äh, Probotector auf dem Gameboy damals hoch und runter gespielt und echt geliebt. Aber ich kam niemals so richtig, richtig weit. Und ich bin mal gespannt, wie das... Teil auf dem NES ist auf jeden Fall ähm, aber ich würde sagen genug der langen Vorrede ich schaue einfach mal rein wie gesagt in dieser Folge äh, geht es nicht um schlechte Spiele sondern um schwere Spiele und da ich ja so ein bisschen so eine Mimi bin was schwere Spiele angeht hoffe ich dass ich euch mit meinen Quälen euch etwas äh, unterhalten kann ich weiß die Spiele sind natürlich alle gut und die sind natürlich auch alle schaffbar theoretisch ich stelle mich natürlich gerne hier immer so ein bisschen an es gibt, es gibt kein Dauerfeuer okay also auch auf den Gameboy gab es auf jeden Fall Dauerfeuer, wenn man drauf gedrückt hat. Das ist natürlich jetzt etwas ungünstig. So. Okay, bisher halte ich mich nicht ganz schlecht. Vielleicht, weil, weil ich diese Protektor gene ordentlich noch drin habe. Und so auf den ersten Blick ist das logischerweise nicht ganz unähnlich. Ich frage mich nur, warum ich hier Schuss-Upgrades einsammeln. Oh, Shit. <lacht> Und äh, kein Schuss-Upgrade kriege. Okay, hier kommen natürlich. Aber also, dass das mit den kein Dauerfeuer ist, echt nervig. Das gab es auch im Game -Man. definitiv. Da muss man nur den Knopf gedrückt halten. Ansonsten äh, richte ich mich mal nach der alten... Ah, jetzt haben wir einen anderen Schuss. Ein also, kontra regel immer in Bewegung bleiben. Ja, außer wenn Granaten geflogen kommen. Immer Bewegung bleiben und dann geht es meistens aus. Zack, zack, zack, zack, Ah, okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay. Ich bin überrascht. Also. Leute, da darf dafür jetzt das erste Mal hier spiele. O ungelungen finde ich, schlage ich mich gar nicht so schlecht. Ist natürlich hier und da ein bisschen tricky, klar. Aber wahrscheinlich wird es später noch schwerer. Oh, okay, da habe ich das Ducken etwas verpeilt. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass man hier nicht auf Dauerfeuer spielen kann. Aber ansonsten. Zack, zack, zack. Okay, jetzt kommt der erste Boss wahrscheinlich. Oh, scheiße. Und das ohne Schuss Hä? Hey. Ah, okay. Ach, die erste Kanone habe ich nur. Ich dachte schon. Ah, jetzt schon Game Over. Okay. Ich habe mich gerade noch so abgefeiert und gelobt. Das muss ich wahrscheinlich wieder am Anfang anfangen. Ne? Hä? Hey, okay. Okay. Ähm. Mit einem Waffen-Upgrade hätte ich da aber durchaus Chancen gehabt. Also schlecht ist das Spiel natürlich nicht. Ne? Kontraserie ist natürlich allgemein bekannt. Oh, oh, ich, ich Idiot, spring da voll in den Schuss rein. Weil ja klar. Zack zack, zack. zack. Musik ist natürlich... Ich, ich, ich, ich werde zu so unsicher. Ich werde zu so unsicher. Ich merke das gerade. War da vorhin auch schon da? Okay. <lacht> ich bin gerade echt froh, dass ich es äh, am Anfang äh, relativ weit geschafft habe. Es ist halt wirklich krass, dass man wirklich mit einem Schuss quasi gleich weg ist. Wie habe ich das vorhin so gut geschafft? Wahrscheinlich war, war, ich, war ich da noch aufgeregt und äh, weil ich noch was beweisen wollte. <lacht> Was ist los? Ähm, Im Prinzip hilft es hier natürlich auch extrem, die Levels auswendig zu lernen. Schwierigkeit hier finde ich... Okay, äh, dass hier die Gegner immer weiter respawnen. Ne? Man kann sie nicht irgendwie ausholen. Oh. <lacht> Jetzt ohne Witz ist das irgendwie schwerer geworden. Ich habe gerade keine Ahnung, okay. Ich versuche es nochmal. Ich bin zu, mit zumindest um, Ich weiß nicht, ob es der Endboss vom ersten Level war, aber zumindest zum Zwischenboss. Und ich habe ihn ja quasi äh, ein Viertel der Lebensenergie weggekloppt, wenn man jetzt die Kanone als Lebensenergie nehmen würde. Zack. Aber, aber wie sofort dieses fliegen da ist, ne? Also wenn man eins dieser dieser Kontras oder... Ah, oh. <lacht> Artistische Meisterleistung, würde ich sagen, Freunde. Äh, wenn man eins gespielt hat, ist die Steuerung sofort drin. Ich habe den ersten NS-Teil ehrlich gesagt auch nicht großartig gespielt. Also, ähm, ich habe ja einen Test für, für den ersten. Ah, okay, das, das erledigt alle Gegner. Deswegen ist das kein Waffen-Upgrade. Macht Sinn. Macht Sinn. Ähm, Probotector 1 und 2 auf dem Gameboy gespielt äh, und das ist quasi 1 zu 1. Wie gesagt, das ist halt logisch. So, genau hier den, den Schuss, den könnte ich glaube ganz gut gebrauchen, was den Hubschrauber angeht, ne? weil der dann schön, denke ich mal, auf die anderen kann. Wenn man nicht in die Granaten reinlaufen würde, Freunde. Wenn man nicht in die Granaten reinlaufen würde, ist natürlich wichtig. Ne? Auch so für euren Alltag. Bitte merken: Nicht in Granaten reinlaufen, ist meistens nicht so cool. Gar nicht? Okay. Zack, zack, zack, zack, zack. Ich komme wieder hoffentlich zum Hubschrauber, ich habe zwar nur noch ein Leben, ist halt kacke, dass, dass, dass die Checkpoints ne äh, so gnadenlos gesetzt sind, ich nehme an, der Hubschrauber wird der Zwischenboss sein, dann ist der wahrscheinlich den, der Checkpunkt. Boah. So knapp, so knapp, Freunde. Okay, noch ein Versuch, noch ein Versuch, und dann gehen wir ab zum nächsten Spiel. Ich sehe gerade 10 äh, Minuten? Mal gucken. Äh, ich versuche es zumindest. Ich will heute, ich, ich will halt das jetzt nicht immer so auf Krampf ewig, ewig lange versuchen. Äh, weil wenn ich immer dieselben Passage spiele, das wird dann für euch auch etwas zu langweilig oder oder vielleicht nicht. Äh, Schreibt es mal die Kommentare rein. Äh, vielleicht denke ich das ja auch nur. Und ähm, ihr habt halt voll Bock, dass ich mich, mir einfach mal ein Spiel kralle. Sowas wie das hier. Und das einfach denn so lange spiele, bis ich irgendwie mal ein bisschen Fortschritt habe. Und nicht wie so eine Mimi. Äh, nach einem ersten Versuch, nee, das ist mir zu schwer. Ne? Wie, wie ich es halt ja bisher immer mache. Vielleicht wollt ja mal so, so, so, so eine Art äh, 80er Jahre... Montage. Ihr kennt die ganzen Sportfilme, ne, wo dann irgendwie so coole 80er Jahre Musik kommt ähm, und wo dann für irgendein großes Turnier trainiert wird oder irgendwie sowas. So ein Zeitraffer zusammengeschnitten. Das könnte man hier auch machen, theoretisch, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein. Ähm, entschuldige, wenn ich hier teilweise so etwas abgehackt rede, aber ich muss mich hier echt... Oh, uh, der, der Schuss ist geil. Der Schuss ist geil. Und ich bleib da stehen. Fangen wir die blöde Kugel ein. Ja, Habe ich gerade hier diesen coolen Schuss? Okay. Wenn ich auf die Kanone springe, sterbe ich auch. Okay. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Falls ihr mir mal so ein richtig hartes Spiel empfehlen wollt. Und sagt, okay, Panda, Machst eine halbe Stunde ein Video oder sowas und quäl dich mal so weit durch, dass du zumindest das erste Level schaffst oder irgendwie sowas. Ne? Auf Teufel komm rauf, raus. Wenn ihr, das, wenn ihr Bock drauf habt, ab in die Kommentare. Äh, würde mich natürlich auch freuen, mal etwas andere Variante zu machen. Wenn ihr da vielleicht auch einen Wunsch für habt, immer in die Kommentare rein. Aber ich würde sagen, ab zum nächsten Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel und zwar Prince of Persia für das Super Nintendo. Das mag für manche von euch eine seltsame Entscheidung für so ein Format zu sein, aber irgendwie mit der Prince of Persia Serie, das ist ja wirklich eine bekannte Serie und wird auch von vielen abgefeiert. Ich wurde mit der Niva. Und zwar wegen dieser besonderen Art der Steuerung. Und zwar hat das ja diese Prämisse, dass die Animationen und so weiter wunderbar sind. Es ne? sieht alles wunderbar aus. Problem ist allerdings, dass ihr den Spielcharakter den nicht so flüssig steuern könnt, wie zum Beispiel in Super Mario Brothers, wo ihr einfach ne, rumrennen könnt und so weiter. Das ist nämlich so, dadurch, dass diese Animationen so schön gestaltet sind, ist das gehen so nach Feldern. Das heißt, ihr drückt vorwärts macht einen wunderschön gestalteten Schritt und landet auf dem nächsten Feld. Und dadurch wirkt die ganze Steuerung so etwas behäbiger, sage ich mal. Und damit kam ich persönlich nie mit zurecht. Also ich habe das schon damals auf dem PC, ähm, da wurde es rumgereicht und boah, guck dir das mal an, die Animation, Hammer. Ich habe das immer mal wieder angetestet und mir immer wieder gedacht, nee, nee, das, das, das ist nichts. Das ist blöd. Und der Adriano hat sich Prince of Persia gewünscht, an dieser Stelle vielen Dank an dich und ähm, das ist jetzt in dieser Serie gelandet, obwohl es jetzt vielleicht für manche gar nicht so ein schweres Spiel ist, aber ich persönlich, ich kam damit halt nie so zurecht und ich spiele es einfach mal an. Also es gab es natürlich für viele ähm, Plattformen, also ich glaube es gab fast keine Plattform, wo das nicht erschienen ist, ich glaube sogar auf den Game Boy, bin mir aber gerade nicht sicher, aber es halt, ne? Äh, ihr bewegt euch immer so von, von Feld zu Feld. Das Umdrehen, ähm, wenn ihr dann zurückdrückt, dann dreht er sich halt auch erstmal um und läuft da nicht sofort hin. Und diese behebige Steuerung, damit kam ich halt wirklich nie mit klar. So, dann geht es hier runter. Wie es sieht natürlich super aus mit den Animationen. Okay, jetzt wo ich jetzt hier Feld für Feld laufe, natürlich nicht. sieht natürlich äh, wesentlich schöner aus, da muss ich wahrscheinlich rüber springen. Hier, hier geht es nicht weiter. Muss ich da jetzt eigentlich lang? Also es ist ähm, vom Prinzip her, ihr seid dann halt so, so eine Art Ferries äh, unterwegs und müsst hier auf Zeitdruck das beenden. Oh, diese Steuerung, die finde ich halt so... Wie gesagt, die Animationen sehen spitze aus, aber zum, zum Springen über so einen Abgrund. Nein, da reizt nicht einfach, dass, dass ihr... Und ich bin schon gestorben. Äh. Also das springt wenn ich halt dadurch auch so super ähm, sperrig irgendwie. Äh, ich weiß nicht. Ich, ähm Vielleicht das sind bestimmt bei euch so einige unter euch, die sagen: Boah, das Spiel ist voll geil, ich feiere das dermaßen ab. Schreibt mir in meine Kommentare. Warum? Was ist die Faszination an diesem Spiel? Aber hier komme ich doch nicht weiter. Oder gibt es hier irgendwo ein geheimes schalten Na, Eigentlich müsste ich mich wahrscheinlich in Ruhe abseilen. Weil man kann, wenn man an die Kante geht, sich dann ja noch so, äh, glaube ich, dranhängen. Und sich dann äh, langsam abseilen lassen. Okay, gut. Nein, man sieht und so, so viele Minuten äh, sind äh, noch übrig. Äh, Kampf, ich muss mal kurz gucken, wo der Kampf geht. Ja, okay, ich habe ich, ich hab noch keine Waffe, also sollte ich mich nicht dem Kampf stellen, würde ich sagen. Also muss ich ja wohl hier lang. So, Und zwar hier, weil wir sagen, okay, einfach hochspringen und gut ist, nein, man muss beim Springen nämlich nur die Richtung drücken. Sonst weiß ich, muss man gar nicht springen, muss man nur nach oben drücken, okay. Das war jetzt mein Fehler. Ich passe mich hier mal ran. So, ich drehe mich, ich muss wahrscheinlich noch ein Feld weiter. Ich mich da mal so abseilen. Okay, das war jetzt zu weit. Das war jetzt wieder, wieder so, so, so ein typisches Beispiel. Wie weit kann ich gehen? Und ich merke jetzt schon, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Oh Gott. Das wird peinlich. Es ist natürlich hier so, so eine Art Rätselplattformer, Aber wie soll ich mich denn hier vernünftig... Wenn ich jetzt diesen Schritt weiter gehe, ne, dann falle ich jetzt schon wieder runter. Aber ich, ich, will, ich will mich ja so langsam abseilen. Wie hier. So, ich drehe mich jetzt um. Okay, hier geht es plötzlich. Ich das hier irgendwie auf. Also muss ich hier wahrscheinlich nach unten lang, ne? Weil hier geht es ja eindeutig nicht weiter. Ja, ist ja, ist ja gut. Ich, ich, ich glaube, auf diese Minutenanzeige wird jetzt nur eingeblendet, weil ich da immer drauf drücke. Mein äh, Finger. Kann ich hier vielleicht einfach so vorbei, so, so, so vorbeischlittern oder irgendwie sowas. Aber nein. Okay. Äh, wie gesagt, dadurch, dass ich halt äh, schon nach der ersten Minute immer gesagt habe, hey, äh, das Spiel ist nichts für mich wegen der Steuerung, weiß natürlich jetzt auch nicht, wo ich großartig weiter kann. Äh, dadurch wird es natürlich hier etwas kürzeres Video. Ich nehme halt nur mal an. So, ist ich wollte mich doch abseilen lassen. Hier ist dann wieder hier der Kämpfer. Wir brauchen irgendeine Waffe. Okay. Kann ich mich ducken? Ob das irgendwo nötig sein wird, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ah, Okay muss ja nur auf den Trigger springen, da ging's. Ähm. Guck mal, okay. Muss ich wahrscheinlich. Okay. Also, gut. Nein! Man muss auch echt immer am Anfang anfangen, oder? Und das das finde ich halt. Das, das war jetzt. Das Problem war jetzt nicht. Das Rätsel zu lösen, sondern dass das Problem war, jetzt ganz schlicht und einfach, dass ich ja halt diese Sprungtaste, obwohl ich es für mich gefühlt richtig gedrückt habe, ähm, trotzdem mich zum Weg geführt hat. Genau wie ich hier runterrutsche. Ich wollte mich eigentlich umdrehen und mich abseilen. Ich verstehe nicht, warum dieses Spiel so populär ist. Ohne Witz, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Keine Ahnung, was soll das? Diese Rätsel hier mit den Bodenplatten, die sind jetzt auch nicht gerade spektakulär. Okay. Ich dachte, das wäre. Hä? Aber es ist doch eine bewegliche Bodenplatte oder nicht. So. Ach, da ist sie. Gut. Okay, ich habe diesmal einen Sprung geschafft. Also ich komme jetzt doch etwas weiter als gedacht. Die fahre runter. Okay, soweit so gut. Mal gucken, wo es hier lang geht. Gibt es eigentlich auch irgendeine Karte zum Einblenden? Nee. Okay, anscheinend ist das hier so eine Plattform, wo ich drauf stehen bleiben muss. Und die andere... Fuck. Also... Das Spiel an sich, das ist ja wirklich, vom Rundaufbau her schön, dass man ein bisschen erkunden muss und so weiter, ist natürlich äh, relativ modern geworden. Aber diese Steuerung, die vermisst mir das ohne Ende. Wäre das wirklich hier so als eine Art Super Mario Steuerung, ne? also viel direkter. Meinetwegen wegen den von der Animation nicht ganz so geil. Wobei es diese Animation jetzt aus dem Bauch heraus, die sehen zwar schön aus, ähm, aber hätte man auch anders hingekriegt. Das ist meine bescheidene Meinung. Ich bin natürlich jetzt kein Videospielentwickler oder ähnliches. So, springen. So. Dann muss ich hier zurück. Das ist halt einfach so super... Vielleicht bin ich da einfach nur eine Memme. Ne? Das, das will ich jetzt hier nicht anschließen. Das bin ich ja schon äh, häufiger, das wisst ihr alle. Gucken, wo es hier lang geht. Wahrscheinlich gar. Oh! Ein Lebenstrank. Hier hebe ich das auf. Okay. Zack, okay. Äh, immerhin. Also, wa, wa, was haltet ihr von der Serie? Feiert ihr das total ab? Das hat ja auch hier das, das wie heißt es Black Thorn oder Black Hawk? Ähm, nicht hoch... Oh. Nicht hochspringen! Bevor ich jetzt schon wieder äh, Anfang anfange, was ich sagen wollte, es gibt ja von Blizzard dieses Spiel Black Hawk oder Black Thorn, ich bin mir gerade nicht sicher, was ja wirklich auch so funktioniert. Ich habe das auch nicht bisher angefasst, eben weil ich weiß, dass es diese Problematik hat. Wie gesagt, wie steht ihr dazu, würde mich mal eure Meinung interessieren. Und ansonsten vielen Dank für die Wünsche, falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16-Bit, für eine weitere jetzt wird's hart quälen folge <lacht> dann ab in die Kommentare damit. Freut mich, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.